Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Tessoleos. Ähm, heute zeige ich euch mal wie man einen Kürbis schnitzt und zwar in relativ kurzer Zeit. Bevor so, ich jetzt anfange, erzähle ich euch eben mal kurz die Schritte. Wir nehmen hier oben eben mal, den nehmen wir hier ab, quasi schneiden ihn mal rum, nehmen alles was drin ist raus.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 kannst du die nicht mehr gebrauchen kannst wegschmeißen schimmeln und das ist ja echt schade also auch mein tipp zwei drei tage vor halloween vorher braucht er da nicht anfangen zu schnitzen und genau you know, also kommentiert mal hier unter dem video und lasst ein abo da und ein like und wenn jemand kennt dem das video vielleicht gefallen könnte dann teilt doch mal